Sauber in den Frühling. Kindergartenkinder zeigen zusammen mit der Holding Graz am Grazer Hauptplatz, wie das geht. Wir starten heute mit dem ersten Grazer Frühjahrsputz, mit einer Imageaktion und wir freuen uns darüber, dass so viele Kinder heute hier anwesend sind. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man da in die Bewusstseinsbildung investiert. Deshalb haben wir mit der Holding gemeinsam gesagt, da wollen wir einen Schwerpunkt machen. Weil es einfach ein interessantes Thema ist, dass, weil das auch ein Schwerpunkt im Kindergarten ist, weil es unser Leben ist, auch die, die Mülltrennung. Ja, wir haben äh, jetzt vor kurzem ein Mitmachmusical zu dem Thema gehabt. Es wird jetzt ein Workshop, auch veranstaltet, eh von der Stadt Graz zur Mülltrennung zu richtigen und so auch im Alltag einfach, sie wissen ganz genau, wo was hingehört. Ich kann mich erinnern an meine Kindheit, wir haben es das auch im Kindergarten und in der Schule nahegebracht bekommen und wir sind dann nach Hause und haben das unseren Eltern auch weitergegeben, dass die Mülltrennung sehr wichtig ist. Wie das alles funktioniert, welche Geräte es überhaupt gibt, einfach, dass Müll eben nicht so liegen bleibt, wie es weggeworfen wird eventuell. Und die Holding ist an dieser Stelle bereit, Kindergartengruppen und auch Schulgruppen in die Holding mitzunehmen, dass die Kinder das wirklich total gut nachvollziehen können. Das ist ein wichtiger Ansatz.